Ganz egal, ob selbstgenähte Community-Maske, Mund-Nasenschutz oder Atemschutzmasken, nur der richtige Umgang hilft. Wir zeigen, wie es richtig geht. Vor dem Anlegen die Hände waschen. Maske nur an den Bändern anfassen, vors Gesicht halten und beide Bänder hinter die Ohren ziehen. Nun den Nasenbügel der Maske, falls vorhanden, fest andrücken. Zum Schluss noch die Maske über das Kinn ziehen und erst jetzt die Brille aufsetzen. Während dem Tragen darauf achten, die Maske nicht zu berühren, keinesfalls unters das Kinn zu ziehen und später wieder vor das Gesicht zu bringen, die Maske nach drei bis vier Stunden zu ersetzen, bei Durchfeuchtung früher. Die Maske ausziehen. Beide Bänder gleichzeitig mit den Händen nach vorne ziehen, dabei aber nicht einatmen. Benutzte Masken sofort entsorgen und nicht herumliegen lassen. Und danach, wie immer, die Hände gründlich mit Seife waschen. Bleibt gesund!